Okay, pass auf, wir mussten jetzt die alten Becher nehmen, die eben benutzt waren. Das ist nicht so schlimm, ne? Okay, perfekt. Verarscht euch <lacht> nur. <lacht> <lacht> Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu meiner ersten Straßenumfrage, zu einer Eistee-Umfrage. Wir wollen die Straße fragen, welchen Eistee die am besten ich. Wir haben Jean Book mit seinem Suchttier am Start. Wir haben Capital äh, Bra. Und wir haben schon David und spaßeshalber noch die gute Westminster von Aldi. Und wir werden einfach schauen, ich bin selber heiß fritten fett. Setzt sich vielleicht sogar der Aldi Eistee durch, gibt es eine klare Entscheidung oder ist es ist vielleicht ausgeglichen. Wir werden schauen, wir suchen uns die ersten Jungs, Mädels und werden verköstigt. Lasst es mich wissen mit einem Daumen oben, wenn euch der Kram Spaß bringt, Der kommt öfter sowas. Und ein Kommentar, Gutschein ist am Start, Verbesserungsvorschläge, was kann man noch testen etc. Und dann äh, legen wir jetzt los im Video. So also Leute, ich habe mein Tablett vergessen. Ich muss jetzt dieses Tablett nehmen, das ist keine Schleichwährung oder so. <lacht> Ich mussten mir schnurren da vorne im, im Dings. Die Tester werden nicht wissen, von wem der Eistee ist. Sie werden es nicht wissen. Ich werde zum Schluss natürlich auch... Oh, ich dachte gerade, mir fällt was runter. Ich werde zum Schluss natürlich auch noch testen, auch blind. Und werde mein Urteil geben. Ich schwöre, das wäre so heftig, wenn der Aldi Eistee gewinnt. <lacht> das wäre so geil. Aber er ist Klassiker, also so verwerflich Klassiker. ist es gar nicht Ja, geworden. aber ich schmecke all die Eistier, die habe ich damals zum Nachtrinken beim Saufen echt immer genommen. Ich, äh, ich würde sagen, ich schmecke auf 1000 Kilometer. Werden wir sehen nachher, ihr werdet es selber sehen. Ich habe den Plan Deluxe, weil das geht hier jetzt wie am Fließband. Wir werden eine Reihenfolge machen, die blenden wir gleich ein, die behalten wir bei. So und jetzt geht das hier im Fließband. Hier so, man hat das. keine Erfahrung. Ich bin Wie heißt er denn mal genannt? Meister der Klassen. Gegen wen hast du nochmal Beckham verloren? Ja, der ist im Klass gewesen. Der Typ, der hat jeden Tag das gespielt, Mann. Welcher Typ? Ich spiele ja auch nicht gegen Cristiano Ronaldo. Welcher oder? Typ? Ja, der Ahmed. Das ist so <lacht> Jungs, dann gönnt euch mal einmal in der Reihe durch. Perfekt. Bitte die Benotung von 1 bis 10 für diesen Eistee von euch. Und wenn ihr wollt, auch 1 zwei Worte dazu, falls irgendwas richtig scheiße oder gut schmeckt. Ja, eine 7 von 10 würde ich geben. Ich würde eine 6 von 10 geben. 6 von 10? Okay. Könnt ihr das begründen? Also er ist eigentlich ganz okay, aber nicht so wirklich geschmerzvoll. 4 von 10. Nee? Nee. nee 10? Gar nicht geil. Digga. Nee, schon so eine 7 von 10? 7 von 10? Okay, dann nehmen wir jetzt mal den hier. 7 von 10? 7 von 10. Ja. 7 von 10. Doch. Auch 8 von 10. Ja. 8 von 10? Also ich kann euch schon mal einmal sagen, nur Spaß habe. Das erste war der Aldi Eistee. Ja, der hat mir immer geschmeckt. Äh, Achso geschmeckt, ja? ja okay, jetzt kommt die Nummer 3 hier bitte. Die Reihe. Mhm. Den fühle ich nicht. Hier von 10. 10. 10. 10 von 10. 10 von 10. Ja, du hast den ja. ist ah, das heißt sehr geil. Wie Und was sagst war. du eigentlich zu dem Geschmack von deinem Kollegen? Der ist richtig bodenlos. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> du, du hast zum aldi zum Aldi 7 von 10 Sieben Sieben gesagt. Ja. Ist er auch in anderen Sachen schlecht noch? Hey, hey, hey, hey, hey. Ja, genau so. Die schmecken fast geil. Ja, so ist auch so. Äh, ja? 8, Kommt aus der gleichen Firma vielleicht. Wer weiß das? Und dann nochmal den hier. Okay. Ah, den würde ich noch Hingeben. Schmeckt nicht so nach 40. Ehrlich? Oh. Äh, ja, ja, ja. Du, du hast ein bisschen ja. schwieriger. Ich würde 6 oder 7 vielleicht. 8%. Das ist okay. Aber, aber, aber 7, nicht so gut wie der von David. Ich dachte, das wird schwierig, Leute zu finden, aber das ist kein Problem. Okay, pass auf. Wir mussten jetzt die alten Becher nehmen, die eben benutzt waren. Das ist nicht so schlimm, ne? Ja, ja. Okay, perfekt. Okay. nur. Bist du mit dir zusammen? Nein. Aber du willst was von dir, ne? Man sieht das schon an deinem Blick ein bisschen, ich schwör's ja. So, pass auf Leute, jetzt bitte einmal probieren. Was würdest du dir geben? Einmal 9. 0,5. 8, 0,5. 8. 7. Okay. Ja. Ich würde sagen, es ist eine 6. Eine 6? So eine okay. 6. 1 bis 10, was würden Sie sagen? 8 ah, Das ist eine 8 7 Ja, dann gehe ich mit auf eine Auf eine 7? Ja, das okay ein hm. Das ist schon irgendwie eine 9 Eine 9 sagst du? Ja ist. Okay. Oh Gott, ich habe keinen Plan von Eistee Macht nichts. Einfach deinen Geschmack, so wie genau. du sagst, frei raus Das hat nichts so mit etwas Falsches zu tun 6 ja. Der war okay. besser, ja? Ja, der war besser, ja. Oha, oha. Was würdet ihr denn geben für Punkte? 7 oder 5. 6, 6. Zwischen 6 und 7, eine 5, okay. Eine okay. 7, ich sagen. 7. Wir, wir sind fürs ZDF, wissen Sie? Das ist gleich oder nicht? Ist nicht der gleiche, ne. 6, 7. 6, okay. Finde ich bin besser. Ja, er hat ein bisschen mehr Tee. Mhm. Ja. Was würdet ihr sagen? Nicht so der Süßungsmittelgeschmack geschmack ist da drin. Okay. Das ist jetzt mal auf neu. jetzt mal auf Ich geht echt auch mehr in die Teerichtung. Richtung. Wir werden mal Eistee auch selber machen. Cool, also ist so ein bisschen das Selfmade-Feeling dabei. So, die nächste Runde. Die Jungs haben es drauf, Mann. Die wissen, wie man lebt. Guck mal die Schuhe. Ach, der auch, Alter. Das ist gerade im Trend, ne? Ich laufe seit 15 Jahren so rum. Jetzt ist es im Trend. Okay, gerne probieren. Sechs. Sechs. 7,5, 8, 7,5, 8, 8, okay. Der ist gut. Der ist gut, ja? Mhm. Ich muss verzeihen Kollege kann auch probieren, wenn er will. Er kann auch probieren. Komm, du ja? hast bestimmt Durst. Das ist mehr ja. lecker heißt der. Das. Ist... 5. 5, okay. Auch eine 9. Auch eine 9, okay. Ne? Nee, sorry. Gar nicht. Ich fühle ich mit dir. Ja. Viele haben den gute Werte. Das ist doch kein Eistee. Ja, danke. Wie wolltest <lacht> du es dann beschreiben? Was war das? So Limonade ohne Kohlensäure. Also... Aber nichts mit Eistee zu tun, nee. so in dem Sinne. gar nicht. Okay, interessant. Zehn also 10 wäre eine sehr gute, ja, dann, dann sind wir da einfach bei noch 3. Okay. Geil, geil. Mangelhaft. Das ist kein <lacht> ja kein Eistee. Lümmeltee. Ja, das habe ich schon mal, äh, schon mal <lacht> <lacht> gehört, ja. Der geht. Ja, also äh, Fazit bei euch, der teure Scheiß lohnt sich nicht, ne? Dann lieber auf Oldschool und Aldi als 10. Zwei, vier, fünf, Ja, die könnt ihr mir eigentlich nicht ja so, antworten. benutzen wir nochmal, Leute. Ja. <lacht> Boah, Was hast du jetzt gesagt? Nur sechs würde ich sagen, ja. Okay, dann der Gewinner bei dir ist Shereen David. Nein. Das ist eine 8 Okay. Okay. Also zweimal die neuen. Einmal Aldi Tea und einmal Dirty von Shearing David. Äh, ja, geil. Okay, vielen Dank schon mal. Ne? Ja, ich danke. Ja, schön. Danke. Ich danke. Auch. Mach's Tschüss, ciao, ciao. Tschüssi. Die 6. Also der beste tatsächlich ja. war von Aldi. Aldi. Ja. 1 bis 10. Was würdest du sagen an Bewertung? 7. 7. 7. 7. Ja. Und der hier, den hast du auch? 5. 5. 5. 10? 10. Ja. Ja. Okay, okay. Trinken ganz okay. bitte. Und bis zum Glück. Boah. Kapitalscheiß sein. <lacht> Kapitalscheiß sein. Vielen Dank fürs Feedback. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Wirklich am schlechtesten der Capital Bra Eistee. Oh, und der Aldi Eistee ist voll im Trend, Mann. Ich schwör's euch. Es also, könnte ein Aldi-Werbefilm -Werbe sein. Ich habe mich gerade gefragt, warum die so komplett kontra-reagiert haben. Klar, das kann auch mal so passieren. Aber die dachten, glaube wir gehören zur AfD, weil wir hier beim AfD stehen. Aber das ist das einzige, wo wir das Ganze auspacken konnten. Die denken, AfD verteilen kostenlos Eis. Ja ja. ja, ja. Ich bin jetzt richtig warm geworden. Ich schwöre es euch, man muss reinkommen in so ein Ding. Ich bin voll im Film jetzt dran, Mann. Selbst wenn jetzt Mutter Theresa kommt, ich würde sich fragen nach einem Echt, mit Kapi äh, würde ich mir eine Aussprache wünschen. Hab das schon mal gehört, privat, dass die Krümel-Eisdäheer schmecken soll, lustigerweise. Und jetzt höre ich das im Video auch nochmal. Was soll man sagen, Kapi? Das ist ja nicht Sinn der Sache, wenn man so viel Geld auch noch ausgibt für ein Eisdäheer, wenn man auch irgendwas Exklusives Haben Wir haben gerade nochmal ein paar Abonnenten getroffen. Wir okay, mal schauen, ob die nochmal das Kapital-Ranking hochziehen können. weil der Rest ist ja einfach durchwachsen. So, die Herren, jeweils bitte einmal mit den Eisdäheers hier anfangen, okay? Äh. Den Ja, ich auch Ist glaube ich jetzt nicht so überzuckert. Also kommt jetzt nicht so vor ja. wie wenn da äh, 10 Gramm Zucker drin sind. So die Light-Variante also, ja Ich glaube schon. Also ich weiß nicht. Ist nur eine Vermutung. Äh? Wahrscheinlich am Ende eh wieder das komplette Gegenteil. W würdest du den kaufen privat? den HSC? Ja, ich sage 7 von 10. 8 von 10. 8 von 10, das ja. ist wieder, ne? Hallo die Dame. Hallo. Darf ich Sie auch auf erst hier einladen? Ja. Äh, und da ja, gut. ja, Sind Sie dabei? Ja komm, geben Sie sich einen Ruck. Dann würde ich Sie bitten einmal äh, und, und euch auch die, die erste Reihe hier einmal zu probieren. Genau. Ich sage euch vorher dazu, es ist einmal der Aldi Eist hier auch dabei. So, weg da die. Das ist echt der Ja, der ist ein bisschen günstiger, aber erst mit Ruck. 1 bis 10, so eine Bewertung, was die, würden Sie sagen? Echt? Auch, ja? Ja, 8 auch. 8 von 10? Okay. Oh, ich glaube, das ist der Volali. Glaubst du, ja? ja <lacht> der schmeckt ein bisschen süßer, ne? Schmeckt aber auch gut. Würde ich so eine 6 von 10 geben? Hier. Hier? Ja. Okay. Hier sogar. Okay, Rücklässt. interessant. <lacht> <lacht> und bei der nächsten Reihe, ich habe Angst, dass die Dame sich beeinflussen lässt, würde ich Sie auch bitten, gleich als erstes mal die Be Be Bewertung äh, nee, abzugeben. Ich bin beeinflussen. Nee? Ich bin Werbepsychologe. Wirklich? Das ich. Ah, dann glaube ich, lässt die Dame sich wirklich nicht beeinflussen. Dann fragen wir mal die Dame, was sagst du zu dem Eis? hier? Der andere schmeckt mir besser. Der war besser, ne? Okay, was würden Sie jetzt sagen zu der Benotung? Nee. Hier. Das war ein bisschen süßer. Für mich ist eine 7. 7? Für dich eine 6? Ja. Okay. Ich mache mir keine Freunde mit dem Video, ich schwör's euch. Ich kriegt <lacht> bald Geld, um das äh, runterzunehmen von YouTube. Der ist gut, 8 von 10. Mittelfeld, 7 von 10, würde ich sagen. 7 von 10. Wer soll wieder anfangen? Äh, ja, ist egal. Dann fängst du jetzt ja, ja, dann fängst du mal an, genau. Ja. Sie wäre eine gute Lehrerin, wahrscheinlich, glaube ich. Ich war Dozentin an der Universität Dozentin? Ich geb zum Schluss in Chile. Oha. Ich bin im Ruhestand. Oha. Da kann man sich auch mal ein Eis mit einem guten Holle gönnen. Achso, der war noch süßer. Der war noch süßer? War noch ein bisschen anders. Ich fand den ersten am besten. Und der hier jetzt? Was da ja, sechs auch. Sechs? Ja, am wenigsten Geschmack auf jeden Fall. Äh, am wenigsten Geschmack, okay. Ja, ich hätte auch eine sechs gesagt. Okay, dann gehen wir mal mit der Runde hier rein. Ja, ist auch lecker. Sieben. Aber äh, den ersten fand ich am besten. Okay, bei euch? Ja, da würde ich mitgehen. Der hat ja? mir jetzt am wenigsten Geschmack. Oh nee, Das ist nicht mein Geschmack. 1 von 10. 5 von 10. Das war der Capital Bra. Da hast cool. du eine 1 von 10 gegeben? Ja. Oh, krass. Schon wieder. Ja. Ich sag euch, den ganzen Tag schon Capital Bra komplett am Einscheißen. Ja. Geil, Mann. Dann danke ich euch für euer Feedback. Gerne. Ne? Ja, danke für den 1. Ich cool. ja, bin ich, ich, dafür. ich dafür. Schönen, gut, schönen Tag. Macht's gut. Ciao. So, also, Leute, jetzt meine Blindverkostung. Achmed, gib mir gleich. Ich mach Augen zu und trinke Ich bräuchte beinahe nochmal hin, Mann. Nee, sowas gibt's nicht. Der war schon in Ordnung, Mann. Den würde ich schon eine 7 von 10 geben. Mhm. Aber ich habe gesagt, das ist der Aldi. Okay. Ich finde der hat im ersten Moment einen komischen Beigeschmack gehabt. Wirklich gar nicht schön. Schmeckt einfach wässrig. Hätte ich eine 4 gegeben. Ah nee, scheiß drauf. Ich gebe ihm eine 3. Ich gebe ihm eine 3. Okay. Also wenn sich das durchzieht, so wie bei den anderen, dann war das eben der Kapital-T. Mhm. Und würde ich auch dann drauf wetten, weil das, das hat schon Muster, das Ganze hier. Okay. noch so eine Beinote gab, das war nicht dieses klassisch Pfirsige. Können wetten, das der, war der Shirin David, aber den gebe ich eine 8. Also du den letzten? Nö. Auch wieder eine ganz andere Note, ist in Ordnung. Würde mhm. ich würd jetzt von 10 geben. Ja, ich würde sagen, das war die. Also eins muss ich dir lassen, du bist richtig krass ja. Erschmecken, weil du hast alles falsch. Ja. <lacht> <lacht> Dafür checken. Also alle falsch, mega alle falsch? gut. Du hast den besten John Brokes bewertet. Echt? Dann sucht die mit 8. Aber du hast Kapital äh, Brastee am Anfang auch sehr gut bewertet, was Echt? er eigentlich nicht... Ja, ja, du dachtest Oha. das wäre der Aldi. Oha. Interessant, Mann. Also für mich ganz zwei klare Siege. Aber ihr seht, die Geschmäcker sind verschieden. Die Straße hat entschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Mann. Lasst mich das mit einem Daumen oben wissen gerne, wenn ihr sowas wiedersehen wollt. Vielleicht eine zweite Folge oder auch andere Ideen, was ich noch auf der Straße testen soll. Mir ist scheißegal was. Und und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video vielleicht nochmal bei einer Straßenumfrage.